Hallo meine Lieben, ja heute mache ich die Halloween Auflösung und es ging ja um diese drei Teile und in der Box sind noch ein paar Goodies dazu dazugekommen, die ich jetzt aber nicht verrate und ja, ich packe das Ganze mal an die Seite, damit ich hier meine Tastatur mir schnappen kann. So und hier drüben seht ihr das Halloween Video und hier unten habe ich jetzt alle... Kommentare. Ähm, ich muss aber gerade mal gucken. Und zwar ähm, ein Moment bitte. Genau, das ist der. Jetzt muss ich sehen, weil hier waren auch welche dabei, die den Hashtag nicht geschrieben haben. Also die Sabrina Hermann hat ähm, jetzt den Hashtag nicht mit reingeschrieben und ist somit auch nicht mit in der Verlosung. Das bedeutet, falls sie jetzt gezogen werden sollte, werde ich die Losung einfach nochmal machen. Und dann kann ich jetzt nämlich den Link kopieren und den werde ich hier einfügen. Lass einmal das Video suchen. Genau, acht Kommentare. Sieben von euch hatten mitgemacht. Und dann klicken wir auf start was macht er hier jetzt? Nee, das wollte ich überhaupt nicht. Hier unten auf Start. Mal gucken, ob er das Video auch noch drin hat hier. Ich hoffe doch. Ja, okay, das war das Video. Gut. Und auf Start. Und er sucht einen raus. Und gewonnen hat Sonja Foskool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Halloween-Paketchen hier gewonnen. Liebe Sonja, bitte sei so lieb und unten in der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Schreib mir bitte eine E-Mail mit deiner Adresse und dann schicke ich dir die Sachen zu. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ja.